Ich vous en remercie, Madame Vara, das Wort hat Herr Müller. Herr Präsident, Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, was derzeit im Osten von Europa geschieht, ist unbeschreiblich, ja zutiefst abscheulich und in aller Schärfe zu verurteilen. Nicht bloß, weil der Krieg des russischen Präsidenten jeglichen völkerrechtlichen Abmachungen widerspricht, sondern vor allem, weil er ethisch und moralisch in keinster Weise zu rechtfertigen ist. Da werden junge Frauen und Männer in einen Krieg geschickt, den sie nicht wollen und den sie nicht brauchen. Es werden Menschen getötet, bloß weil sie dort leben, wo sie geboren worden sind. Selbst wenn man selbstkritisch anmerkt, der Westen habe sich seit der Auflösung der Sowjetunion nicht immer sehr russlandfreundlich verhalten, selbst dann ist die Anzettelung eines Krieges in der Ukraine nie und nimmer zu legitimieren. In dieser Situation einfach wegzuschauen, ist keine Option. Im Krieg gibt es keine Neutralität. Denn wer im Krieg wegschaut, der akzeptiert die schiere Kraft des Stärkeren. Das kann und darf auch nicht sein. Auch nicht für unser Land. Wir berufen uns schließlich auf die Menschenrechte und die Bestimmungen des Völkerrechts, Bestimmungen, die einzuhalten sind, eigentlich auch der Aggressor Russland verpflichtet hat. Unser Land muss alles in seiner Macht Stehende tun, um das sinnlose Blutvergießen in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden und einen Beitrag zu leisten, den russischen Präsidenten zu einer Abkehr seines wahnsinnigen Tuns zu bewegen. Die Schweiz als wichtigster Rohstoffhandelsplatz der Welt und als bedeutender Standort für Finanzdienstleistungen, auch für russische Konzerne, müssen in einer solchen Situation Verantwortung übernehmen. In diesem Sinne unterstützen wir die bundesrätliche Politik, die Sanktionen der Europäischen Union vollumfänglich zu übernehmen, denn damit wird auch der geringste Anschein aus dem Weg geräumt, die westliche Welt wäre bezüglich der abscheulichen russischen Aggression nicht total geeint. Mit seinem historisch einmaligen Schritt verhindert der Bundesrat, dass unser Land zum Umgehungsplatz von Sanktionen und damit zur Unterstützerin eines Aggressionskrieges wird, für den es 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges keinen, aber wirklich keinen Grund gibt. Wenn die Schweiz nun als Vermittlerin zwischen den Kriegsparteien nicht mehr in Frage käme, so ist dies geschätzte Kolleginnen und Kollegen in Kauf zu nehmen. Denn mit dem Entscheid, sein Nachbarland anzugreifen, hat der russische Präsident eindeutig manifestiert, wie wenig er an einer Vermittlung interessiert ist. Die Argumentation, die guten Dienste der Schweiz könnten nach der Übernahme der westlichen Sanktionen nicht mehr in Anspruch genommen werden, verfängt deshalb nicht. Es ist vor allem eine fadenscheinige und billige Ausrede. Ebenso gut könnte man nämlich argumentieren, die guten Dienste unseres Landes würden deshalb abgelehnt, weil wir die Sanktionen nicht mittragen und hinter der Neutralität verstecken und somit den Verdacht geraten, uns auf die Seite des Aggressors zu stellen. Es gibt Situationen im Leben, auch im Leben eines Staates, in denen man sich klar entscheiden muss. In einer solchen Situation befinden wir uns angesichts der drohenden Kriegsgefahr über ganz Europa. Da gibt es kein Lavieren, keine Schattierungen, da gibt es halt nur Schwarz oder Weiß. Und in diesem Sinne unterstützen wir das Vorgehen unserer Landesregierungen ohne Wenn und Aber, wohl wissend, dass sich der Bundesrat den gefällten Entscheid nicht leicht gemacht hat, im Wissen, dass die guten Dienste zu unserer DNA gehören und auch weiterhin im Fokus bleiben werden. Sie haben die Anträge gesehen. Ich verschließe mich nicht, den Antrag Burkhardt hier zu unterstützen, mit seiner Ergänzung an bis E und dann auch noch F hinzuzuführen, respektive, dass er eben die Sanktionen drin lässt und dann zusätzlich ajustiert mit der humanitären Hilfe, ist ein Zeichen der Weiterentwicklung der aktuellen Situation. Und die aktuelle Situation ist heute Morgen so, heute Abend anders und morgen wiederum anders. Und das müssen wir uns in den Entscheidenden bewusst sein. Deshalb unterstützen.